Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert hier auf Popel mit Zucker. Jetzt kriege ich nicht mal hin, wow. Wir gehen uns kurz einmal hoch ins Stadion. Und gehen weg. Ne, also, äh, das Haupt, ja, ich gehe weg. Wir gucken uns kurz ein bisschen in der Stadt Und Wie gesagt, ich mache nichts ohne. Ah, wir müssen hin, okay. Äh, ich mache nichts ohne euch, deswegen bin ich da direkt wieder hier. Ich habe vorhin kurz die ganzen neuen Items ausgeblendet und habe dann gesehen, dass Steini auch Gegenstoß lernen kann. machen wir Steinpolitur weg. Äh, Energie äh, in der Höhen ist schon nice, aber. Joa, passt schon. Da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich zittere schon total von Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität, das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt, da Die ganze Welt soll unsere Namen kennen. Okay. Habe ich ein Pokémon, das Wasser attacken kann? Immer so nebenbei noch. Das wird ziemlich doof. Ich glaube nicht. Nee, das heißt, ich habe wirklich nur Onyx gerade gegen ihn. Schau, schau dich nur mal oben Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Da hinten steht Mary schon. Cool. Ich mag die. <lacht> die ist cool. Komm, melden wir uns an. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwar hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Okay, wir jetzt dürfen hier eine Nummer auswählen, natürlich. Oha, eine Empfehlung von Champ persönlich. So was sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stand auch von Champ. Wie bitte? Seht hat durch beides Teilnehmer an der Arena-Generation empfohlen? Dann müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet, mein Name ist Hopp. Hopp mit den pinken Zehen. Vorhin steht Delians kleiner Bruder. Ich trete ihn in seine Fußstapfen und werde dein neuer Champ. wow, wow, ein Moment bitte. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch nur noch eine kleine Trikonummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Ich kann auch das machen. Ja, ich weiß, 69 ist so lustig, haha, aber nee. Ähm. Ich habe privat 666 gemacht, halt, 000 ist auch ganz lustig. Ich war mein 000. Du hast dich also für die 00 entschieden. Gutes, das trage ich sofort ein. Trage bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospieren übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich ins Knospieren ein. Du machst vielleicht große Augen. Ich werde, das ist dein erster Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Ja, danke, Controller. Das ist die Umkleide. Wer bist du? Auch wenn es so viele Teilnehmer sind, werden sich nur wenige bis zum Ende durchsetzen. Ja. Das sind alles Dudes, die mitmachen wollen. Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwende nicht länger meine kostbare Zeit. Ja, ich weiß nicht. Betis muss ich jetzt die ganze Zeit diese dumme Stimme geben, aber ist mir egal. Ich mag Betis immer noch nicht. Dummer Typ. Wo ist Balduin? Ich will Balduin haben. Da ist Balduin. Ah. Du bist arena challenger Adi, hab ich recht. Zum Knospieren geht es hier entlang. Wenn du mir bitte folgen würdest... Tada. Du bist nicht zu schade, auch ein Pokéball wie mich anzusprechen. Dafür will ich dir was Feines geben. Einen Pokéball. Ach, übrigens, mal so unterwartend. Ich bin gar kein Pokéball in Wahrheit. Da bist du Buffy. Hast du eine Idee, wer ich bin? Also gut, ich verrat's dir. Man nennt mich Baldwin. Okay, da gibt mir jetzt einfach über einen Pokéball, einen speziellen dann später. Ja, ich glaube, im Garten waren noch Items versteckt. Und ja, wenn so viele Pokémon sterben, bin ich richtig nervös auf Items. <lacht> ich habe keine Lust, mein Team die ganze Zeit resetten zu müssen. Warum muss ich es dann wieder leveln? Ich kann auch Dynamax-Raids machen später. Würde ich jetzt vielleicht auch nachher noch zwei, drei machen. Nur das Risiko ist halt auch da, dass sie sterben können, nach meiner Regel. Und ich krieg ja keine EP raus. Also diese EP-Bonbons halt, aber. Hier ist das Knospi Ja, ich hab's gecheckt. Tritt ein und geh ruhig ruhig aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Oh ja. Oh ja. Hm. Oh hi Kids, wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Hey Sanja, was machst du denn hier im Hotel? Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende des Galar- der Galar-Region Gala zusammenhält. Galar-Region. Hä? Was hab ich jetzt Egal. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns doch gleich zusammen den Kopf verbrechen. Diese Statue? Wer soll das sein? Das ist der Held der Überlieferungen zu folgen, er einmal die Galar gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Hat. Habt ihr Interesse? Kurzfassen, bitten. Vor langer, langer Zeit erschien im Hügel von Galarien ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappelt mit Schwert und Schild, bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jeden heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Wow, das klingt so, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du ihn auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Sanja schafft das schon. Danke, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie werde ich hier eine heiße Spur finden. Sag mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen hier noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos runterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanja. Meine Kollegen von Team Yell und ich sind extra angereist, um unseren Lieblingstrainer bei der Arena Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die World kommst, müssen wir leider deine Pokémon platt machen. Was sehen wir hier, wenn man platt macht. Die lächerlichsten Rüpel jemals. Du legst echt drauf an, was? Wie du willst, ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken vor nichts zurück, um ihren Fan, um ihrem Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Hm. Team Stral war wenigstens cool. Die Typen kann man nicht ernst nehmen. Übrigens habe ich vorhin gemerkt, dass Gegenschlag eine Unlicht-Attacke ist. Ich habe am Anfang mal gedacht, dass es ein Kampfangriff ist, aber es ist ein Unlicht. Ja gut, ähm, zu Glück macht er nicht so viel Schaden, ne? Äh, ja, hatte ja versetten Auge. Mhm. EP für alle... ganz wenig. Erst brechen Streit vom Zaun und dann verliere ich auch noch. Was eine Blemage? Hey Leute, das schreit nach Revanche. Zeigt dir, dass ihr Team JL immer zusammenhält. Geh klar, Kumpel. Wen hat man schon mal die Gelegenheit in der Hotellobby zu kämpfen? Die ja, haben ja einen Mary-Banner dabei, natürlich. Mary ist aber trotzdem cool. Ich habe mal einen Sternschauer rein. Okay, die Animation wie sie dahin steht, ist schon cool gemacht. Okay, ein Furienschlag, der trifft und das Vieh ist weg. Sorry, diese schicke atmosphäre hat mich hat mir wohl das Hirn vernebelt. Ja, ich fühle mich in diesem Nobel-Schuppen einfach nicht wohl, sonst hätte ich nie verloren. Was ist denn für ein Lärm, Ich dachte, du wirst nur einchecken. Moment mal, hast du jetzt ja wirklich die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee, pass auf, ich steige mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Aber vorhin heile ich noch deine Pokémon. Cool. Vorher steht der Arena-Challenger Hopp, der nächste Champ der Galar-Region. Los geht's, es das heißt jetzt 2 gegen 2. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir, Oli. Hier will man dann maximal noch. Och nee. Alles klar. Jo, okay, ich tage dazu erstmal Kleptifos, dass der wegkommt. Und Batman muss jetzt einfach mal vorne stehen, um alles wegzunehmen. Ich werde den Lead vielleicht später wechseln. Nice. Ja, okay, der Spezialangriff, das heißt, mein Sternschauer wird schwächer, aber das ist okay. Mir fekert ein Pokémon muss ich dann tauschen für, Living also für mein Hauptgame State ist äh, und zwar ist das äh, Dings äh, das Legendary, Zatian oder Zamazenta, Center. Ich weiß nicht welches wir haben. Ich weiß nicht welches welches, ich kann die Namen nicht unterscheiden. Auf jeden Fall die, weil die haben ja nur noch ein Item. Aber weil die hocken ja eigentlich nur im Living Dexter haben sie eh keine Items zum Tragen. Hm? Mal schauen. Aber ja, ich habe mich eigentlich schon ziemlich entschieden, welche Pokémon ich wo machen muss. Auch für die DLCs schon. Einfach aus dem Legend, aus dem äh, Living dex Grund raus. Ist für mich da wichtig dann. für beide nicht so schlimm. <lacht> ah, okay, ich muss vielleicht gucken, dass ich da was Stärkeres reinkriege später. Vielleicht muss ich trotzdem Peaks so zurückholen, das ist normal, als Flugattacke. Ich kann überlegen, ob ich evoliers eh Lied mache. Also Flauschi. Weil Onyx müsste ich trainieren, aber ich weiß nicht, was der so aushält. Die Dialoge interessieren mich nicht wirklich. Jetzt habt ihr allen Grund zum Jubeln und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary? Wir also. Ich verstehe ja, dass ihr mit den anderen Arena-Challengen auf Kriegsfuß steht, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Nehmt es diesem Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans. Sie nennen sich Team Yell und freuen mich bei der Arena Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Na los, ab mit euch. Geh nach Hause. Team Yell wird um jeden, will um jeden Preis, für ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Challenger etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist also auch ein Arena Challenger. Und du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, da werde ich glatt neidisch. Guten Abend und herzlich willkommen im Inn. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, du bist eigentlich richtig. Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Ich habe das Gefühl, ich sollte Dialoge skippen wegen der Zeit. Aber irgendwie will ich Main-Story-Dialoge noch drin haben für den ersten Run, falls es einen zweiten Run gibt, dann nicht mehr. Guten Morgen. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hope. Komm, Adi, machen wir uns ein Wetter We bis zum Engine-Stadion. Die Eröffnungszeremonie band Arena Challenger. Soll ich dich zum Arena Stadion führen? Nein. Oh, du findest selbst im Stadion? Selbstverständlich, sehr vorbildlich. Und ich gucke mich zuerst noch ein bisschen um. Mein Pikachu ist weg, kann ich dir helfen. Ich liebe zu pfeifen und sich im Wasser zu sch... Naja, da muss ich jetzt einen Sound höher haben, dass es irgendwo Pfeifen gibt. Weil ich weiß nicht mehr aus, also wo das Vieh hockt. Ich hab's gesucht, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Kann es das sein, dass die Flecken meinen am Brassbury bahnhof Ich gehe da erst hin, wenn ich äh, fliegen kann. Ja, und da sind wir auch schon. Ich hab mich, ich hätte hinlaufen können. Ich wollte eigentlich noch Items suchen, aber. Ja. Dann gehen wir mal rein. Musst du deine Unten. Ja. Ich schlage vor, dass ich das jetzt umziehe. Ich muss kurz ein Taschentuch holen. Umziehen. Macht er selbst. Okay, dachte schon. Ich wollte gerade loslaufen, aber das macht er selbst. Oh. Nur gucken wir ihn im Kabel. So. Ja, das sind wir. Die Nummer 000. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Und die Trikot Nummer 00 rund das gesamte WG elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Einen Moment. Ich mag aber die Idee, dass man sich die Nummer selber aussuchen kann. Das begrüße ich tatsächlich. <lacht> Wenn man schon nummeriert wird, dass man dann selber aussehen kann. Meine Damen und Herren! Ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galaxie zu eröffnen. Die Arena-Challenge. Jawohl, die Arena-Challenge! Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen. Dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unseren Arena-Leiter. Unsere... Yaru, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, okay, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der Feuer-Veteran, Kabu. Kabu. Kabu. Kabu? Kabu? Weiß ich nicht. Saida, das Wunderkind der Gal des Galakarate. Niemand kennt den Typ Kampf so gut wie sie und sie ist mega cool seit Twilight Wings feiert sie ein bisschen. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer feen pokémon Der Gesteinsexperte und Felserbrecher Mac. Und der stärkste aller Arenaleiter, Roy der Drachensturm. Eine der Arenaleiter fehlt heute leider. Aber die sind sie, der ganze Stolz von Galar, unsere Arenaleiter. Wer fehlt denn noch? Ich bin gerade überlegen. In der Schildversion fehlte der auch, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Ah, ja, ich weiß welcher. Boah, wow, die Soundkulisse ist so cool. Das sage ich schon wird rausgeworfen. Toll, danke schön. Ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir Mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zittere immer noch vor Leiter aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Nein, beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Rose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon einige eigene dynamax bänder Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde eben zu einer überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut. Ja, ich habe mich damals für Schild entschieden wegen den Arena-Typen, weil ich Geist-Cool fand. Das ist Herausforderung Stadtkampf. Weil das sind Geschwister. Und Eis statt Gestein. Jo. ich glaube die Geisterrede war mein überzeugender Punkt, weil der Kleine so süß ist, ich mag den. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich beste Lander zu sein, aber zurück zu euch, hört gut zu ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist es erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammeln. Steckt euch Ziele. Nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen, Adi. Die arena von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Turffield. Da kommt man über Route 3 hin. Yay. Okay, wir müssen die acht Trainer herausfordern. Ja, ich sag nicht, welcher es ist. Für die Leute, die es nicht wissen. Ich weiß jetzt, welcher das ist. ist der Typ Unlicht, der fehlt. Ja. Der sitzt oben rechts da in dieser Hütte. In diesen drei Hütten da. Da ist die Arena von ihm. Ah, die Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung, hier hast du dein Geschenk, einen Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen, und zwar an jedem beliebigen Ort, den du schon mal besucht hast. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Ich mit X, deine Karte und Ziel aussuchen. Ja, kennen wir. Nur den Ort, den du schon besucht hast. Nach Turffield musst du zuerst zu Fuß hin. Alles klar. Ich habe gehört, der Brassbury-Bahnhof will was. Das war hier unten, ne? Ja, da. Ich meinte, dass wir da einen Galar-Fleckmon kriegen. Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Ah, sieh mal an, ich hatte den Wien anders, den Typen, der die Pokebälle und den Hut fliegen hat. Das ist der Schildtüd. Könnt ich bitte einen P Blick auf ihren Rüstungspass werfen? Aber natürlich, hier ist er. Vielen Dank, einen Moment bitte. Flö ich mag den. Oh, ein Fleckmann. Oh je, der hat wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hergefunden. Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Wenn Fleckmon den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Würdest du das vielleicht fangen? Klar. Nehmen wir doch, oder? Psycho. Wasser, glaube nee, ich. nicht mehr Wasser, es ist glaube ich nur noch Psycho. Finde ich ein bisschen doof. Die Weiterentwicklung ist ein Psycho-Gift oder so. Ja, schmeißen wir einen Hyperball. Ah, ich meine natürlich einen Flottball. Der hat dieselben Werte wie der Hyperball für Ost Round, aber nur. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ah doch, ich soll den... Ja, Spitznamen. Ich bin mir nicht gewohnt, Spitznamen zu geben. Ich habe das nur mit Story Storyteam gemacht. Vielen Dank, du hast dafür gesorgt, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Wow, wie toll. Wie du das Fleckmann eben gefangen hast, war echt total cool. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. Ihrem Rüstungspass ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Alles klärchen. Ich mache mir mit einer von der... Ich mache mich dann mal auf zur Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald wieder. Also dann, ciao! Ich gehe nicht zur Rüstungsinsel. Ich könnte. Theoretisch. Jetzt gehen. Mache ich aber nicht. Ich wollte nur kurz das Fleckmann holen. Alles klar. Also wir müssen da durch dann durch die Mine und dann kommen wir auf Route 4 raus und dann auf Turfiel. Das heißt, wir können hier sechs Pokémon fangen. Route 3, Mine, Route 4. Route 3 wird uns normalerweise dasselbe Pokémon erwarten. Je nachdem, entweder ist es ein fleckmon oder ein Pokémon, das ich brauche, um die Defense-Werte zu züchten. Glaube ich, nie heißt es. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, wie ich die Pokémon gezüchtet habe. Wo ist denn das jetzt? Hey, schau Da, Eva-Training. Ja, genau. Special Defense mit Cotini war das. Cotini. So, ich muss kurz Fleckmon umbenennen und heilen. Einfach Sicherheitshalber, falls es losgeht. Eine Steinentwicklung ist natürlich legitim. Also ein Fukano durch einen Feuerstein zu entwickeln, wäre voll okay. Aber Stalos zum Beispiel braucht einen Tausch mit einem Metallmantel und somit würde ich das nicht machen. Ich nehme den mal kurz hoch, dass der ein bisschen trainiert wird. Ich kann den immer noch swappen, wenn es gar nicht geht. bisschen übersichtlicher nach Level sortieren jetzt kurz. Und dann Fleckmann umbenennen. Ist nur auf Psycho, ja. Wie nennen wir den jetzt? In den Hard -Lag, weil es so langsam ist. Wobei ich glaube, das ist gar nicht mehr so langsam mit den neuen Typen. Das ist ein harter So, Fertig. Ich weiß, ich bin mega kreativ mit Namen, wie gesagt. Aber ist mir egal. Habe ich die Pokémon Lotterie schon? Nein. Und der wird nicht resettet, weil ich Tagskip gemacht habe. Nein. Hätte sein können. Wir kriegen nach jeder Arena neue Missionsplätze. Im Schluss glaube ich bis zu sieben oder acht Missionen auf einmal. Da kann ich nach gul, gul und Quark losschicken. Ja, hat dann Plus auf Init und trotzdem nur 11 Init, das ist verdammt langsam. Wie auch immer, wir speichern kurz. Und ich bin noch nicht bei einer halben Stunde, ich mache noch ein bisschen weiter. Da bist du ja. Da, du, ich habe die Idee, wie wäre es mit einem Trainingkampf? Du gegen mich, klar. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzukacken. Abzustinken, natürlich. Oh, okay. Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena Challenge. Was macht mehr Sinn? Das ist genauer. Oh, ich dachte mit Stab macht es mehr, aber klar. Bullies tanky. Komm, ich gebe nochmal einen Klammergriff. Ich brauche eine Linse. Ich glaube die Großlinse, die die Genauigkeit erhöht. Bei solchen Attacken. Ja, ich muss einfach leider sagen, ich bin kein Riesenfan von Onyx. Stalos auch nicht unbedingt. Deswegen bin ich da nicht so begeistert, den dabei zu haben, aber ja. Passt doch. Äh, ich bin schneller als er. Dann lasse ich das mit dem Gegenstoß. Okay, die Frage ist, ob ich rausgehen kann. das Sinn macht jetzt. Weil er ist ja gefangen wegen Klammergriff. Und ich habe schon Minus-3 auf Angriff. Ich mache mal Pika rein. <lacht> Der hat jetzt ja Elektroball bekommen. Pikachu müssten ziemlich höheren Inlet haben als Polly. Nice. Steinjewel an Feuerodnen. what the fuck? Ähm, ich mache Steinwurf weg, weil Katapult ist gleich stark und sorgt dafür, dass fliegende Pokémon am Boden sind. Ja, jetzt schicke ich Onyx wieder rein wegen Katapult. Weil Hoplo ist auch recht schnell, da kann Elektroball nicht so viel machen. Nice try. War feuer nämlich die, die. Ah ne, die ist sogar noch stark. Ich dachte, das ist die, die immer 40 Schaden macht, aber dann war das eine andere. Das war glaube ich Drachenpuls. Wieso können die alle heuler. Mein Gott. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ich weiß, ich bin einfach gut. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere heißlodende Feuerkraft. Blut. Nice. Also, ich doppelte Stärke, also 100. Hier komme ich auf 75, aber dann noch, das gibt. Eine Stärke von 75 plus Schwäche 150, das müsste mehr Schaden machen als Gegenstoß eigentlich. Aber er zieht mir aber meinen Angriff runter mit Heule, deswegen macht es nicht ganz so viel. Wenn er einmal critet, habe ich ihn unten, das ist geil. Dieser Trank heilt einfach noch zu viel bei diesen niedrigen Leveln. Ich habe in meinem Original-Run dann irgendwann auch gemacht, dass ich wie im PvP halt folgend und keine Items während dem Kampf. Aus dem Beutel. Also nur getragene Bären und so. Und Hopp war dann der Einzige, der noch wirklich Tränke und so benutzt hat und das war echt mühsam. Ich und Klemme, nichts da, so ein Sieg mit dem Rücken zu wahren, zählt da vielleicht doppelt. Ja, so viel dazu. Onyx kann keine Bären mehr fressen. Interessiert mich nicht. Katapult in die Fresse. wo ist mein Angriff so weit unten. Wie so viel Minus auf Angriff? Nur zwei. Ja gut, zwei sind schon recht viel weg. Ich schmeiß Pikachu ein. Ein Elektroball und der ist weg. Genau immer noch am im überlegen, ob ich die Main-Story-Dialoge einfach auskippe. Weil. Ihr könnt sie lesen, wenn ihr wollt, also sie sind ja da. Aber ich kenne das alles schon, ich finde es nicht so interessant. Das zieht es einfach extrem in die Länge, weil es so viele Dialoge gibt. Und es wird nicht besser, glaub mir. Ich skippe jetzt, ja. Ich kann es ein bisschen zusammenfassen, was ich gelesen habe. Ja, wir haben noch viel vor und es geht los. Jetzt gibt's die Schlägerei richtig hart und er will, er will Champion. So, ich kann es so zusammenfassen ein bisschen. Hat er mich geheilt? Ne. Cool. Ich wusste nicht, dass Onyx Drachenotem lernen kann. Das ist voll gut. Ja, vielleicht wusste ich es einfach vergessen, aber ich spiele halt nie Onyx deswegen. Kann das gut sein, dass es gar nicht relevant war. Okay, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich vielleicht noch ein paar Pokémon aufstocken soll rechts in, den, äh, in der Naturzone. Weil ich habe noch sechs, äh, drei Gebiete, die ich besuchen kann. Vorhin ich gehe hier nicht hoch über die, die Brücke. Theoretisch könnte ich hier schon überall hin, aber das mache ich noch nicht. Ich muss hier zuerst mal einmal die Schlaufe laufen, dann hierher nach Kielten... Und dann kann ich hier wieder runter. Über die. über die Galamine 2. Ich weiß nicht, ob der Ortsrand auch noch Pokémon hat und dann hier runter. Und dann muss ich eh hier durch. Ich gehe einfach meine Story entlang und danach gehe ich noch in die Liga, in die es Ich mach's so. Dann gehen wir nächstes Mal aus der Stadt raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe euch hat gefallen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian, alles gut mit Zucker. Cheerio!